Die Aufgaben des Wahlvorstands beginnen schon, bevor um 8 Uhr die Wahlzeit anfängt. Der Wahlvorsteher erhält rechtzeitig von der Gemeindebehörde alle Unterlagen, unter anderem Stimmzettel, Wählerverzeichnis und Wahlbekanntmachung. Vor 8 Uhr wird der Wahlraum vorbereitet. Die Wahlkabinen müssen zum Beispiel so aufgestellt werden, dass sie nicht einsehbar sind. Nur so kann eine freie und geheime Wahl, wie das Grundgesetz sie vorsieht, gewährleistet werden. Um 8 Uhr beginnt die eigentliche Arbeit für die Wahlhelfer, die üblicherweise in zwei Schichten aufgeteilt ist. Meistens läuft eine Stimmabgabe ganz einfach ab. Nachdem er seine Wahlbenachrichtigung vorgezeigt hat, erhält der Wähler seinen amtlichen Stimmzettel, geht in die Wahlkabine, gibt seine Stimme ab und faltet noch in der Wahlkabine seinen Stimmzettel so, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. Danach geht er zum Tisch des Wahlvorstandes, wo der Schriftführer die Wahlberechtigung feststellt. Jetzt darf der Wähler seinen Stimmzettel in die Wahlurne werfen. Die Stimmabgabe wird schließlich vom Schriftführer im Wählerverzeichnis vermerkt, um zu verhindern, dass jemand ein zweites Mal zur Wahl gehen kann. Hat ein Wähler seine Wahlbenachrichtigung nicht dabei, kann er sich stattdessen durch ein amtliches Dokument mit Bild ausweisen. Alle Handlungen im Wahlraum sind öffentlich und damit kontrollierbar. Nur für die Stimmabgabe gilt das natürlich nicht. Daher ist Fotografieren oder Filmen in der Wahlkabine nicht gestattet. Wer dagegen verstößt, muss den Stimmzettel vernichten und erhält einen neuen. Zur Wahrung des Wahlgeheimnisses darf auch immer nur eine Person in einer Wahlkabine sein. Nur Wähler, die nicht ohne Hilfe einen Stimmzettel kennzeichnen oder falten können, dürfen mit einem selbstgewählten Helfer in die Wahlkabine. Um 18 Uhr endet die Wahlzeit.